Gemeinfreiheit. Wir haben also festgestellt, dass das Urheberrecht Werke und die Rechte der Urheber schützt. Wir wollen jetzt jedoch auch einmal in die andere Richtung schauen, um zu sehen, was nicht geschützt ist. Nämlich solche Inhalte und Werke, an denen weder Personen noch Organisationen Rechte haben. Solche Werke sind gemeinfrei. Das heißt, für jedermann frei verfügbar, zur Nutzung, zur Vervielfältigung zur Veränderung und zur Veröffentlichung. Gemeinfreiheit im deutschen Recht ist rechtlich nicht gleichbedeutend mit dem Public Domain Begriff aus dem angloamerikanischen Rechtsraum. Obschon es gewisse Ähnlichkeiten gibt? Was ist nach deutschem Recht gemeinfrei? Werke mit ausgelaufenen Schutzfristen. Beginnen wir am besten bei den sogenannten Schutzfristen. Alle Schutzrechte verfallen irgendwann. Sie sind also befristet. Verfällt die Frist, wird das Werk in seiner Originalform gemeinfrei. Bis die Frist verfällt, muss in den meisten Fällen ein ziemlich langer Zeitraum vergangen sein. Aber dennoch beschert uns das den einen oder anderen Zugang zu bekannten Werken der Forschung, Kunst und Weltliteratur. Hier sind zu beachten. Erstens die Fristen selbst. Der längste Schutz im deutschen Recht ist der des urheberrechtlich geschützten Werks. Er erlischt erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Werke von Personen, die zuletzt im Jahre 1947 gestorben sind, sind also aktuell gemeinfrei, da die Frist immer zum Ende des jeweiligen Jahres erlischt. Es gibt aber auch noch die Fristen der Leistungsschutzrechte. Diese enden jedoch meist früher und beginnen mit Erscheinen des Werkes und nicht erst mit dem Tod des Urhebers. Zweitens, darüber hinaus muss ich sicherstellen, dass das gemeinfreie Werk, welches ich verwende, auch wirklich in der Form des Originals vorliegt. Wurde zwischenzeitlich eine Partitur für eine moderne Spielweise aufbereitet oder ein Werk der Literatur zur besseren Lesbarkeit mit Hinweisen zum zeitgenössischen Sprachgebrauch ergänzt, so entstehen dort quasi aktuell wiederum Leistungsschutzrechte oder gar neue Urheberrechte mit neuen Fristen. Wenn wir online historische Bilder finden, dann sind dies wiederum Lichtbilder, die einen Lichtbildschutz genießen, ob schon das abgebildete Motiv gegebenenfalls bereits gemeinfrei ist. Oftmals handelt es sich auch um einfache Scans, von denen nicht immer sicher ist, ob ein Schutz vorliegt. Man sollte sich dennoch nach den Lizenzangaben am jeweiligen Ort des Werkes richten. In einem der ersten Videos dieses Kurses haben wir einen Ausspruch von Karl Valentin zitiert. Vor kurzem war dieser noch urheberrechtlich geschützt. Doch da Karl Valentin am 8. Februar 1948 gestorben ist, können wir seine Werke ab dem 01.01.2019 frei verwenden. Vor der freien Verwendung sind jedoch mindestens zwei Aspekte zu prüfen. Erstens, ob das Werk einen Titelschutz hat, wie zum Beispiel bei Winnetou oder Harry Potter. Denn für den Fall ein Titelschutz besteht, ist die Bearbeitung des gemeinfreien Werkes unter demselben Titel in der Regel nicht zulässig. Zweitens, es handelt sich um eine nachgelassene Ausgabe nach § 71 Urheberrechtsgesetz. Hiernach entsteht ein Leistungsschutzrecht für den Herausgeber einer bisher unveröffentlichten Werkausgabe des verstorbenen Autors nach dessen Tod. Neben Texten können natürlich auch Bilder oder andere Medien nach deutschem Urheberrecht gemeinfrei sein und werden. Besondere Tücken hat dabei die Reproduktionsfotografie. Wenn es das Hausrecht eines Museums erlaubt, könnten wir zwar selbst in ein Museum gehen und historische Werke fotografieren, aber wenn wir digitale Bilder von historischen Werken im Netz finden, müssen wir immer beachten, dass es eine Person gab, die das gemeinfreie Werk fotografiert hat und damit ein Lichtbild erstellt hat, was wiederum 50 Jahre ab Erstellungsdatum geschützt ist. Bei digitalen Abbildungen Gemeinfreier Werke ist also ebenfalls die am Fundort angegebene Lizenz zu beachten. Amtliche Werke. Ebenfalls nicht geschützt sind amtliche Werke nach § 5 Urheberrechtsgesetz, auch wenn sie die notwendige Gestaltungshöhe überschreiten. Dies ist jedoch eine Ausnahmevorschrift und entsprechend eng auszulegen. Amtliche Werke sind zum Beispiel Gesetzestexte, Erlasse- und Bekanntmachungen und auch amtliche Lehrpläne wenn ihre Herstellung einer Verwaltungsbehörde zuzuordnen ist. Die Normen sind keine amtlichen Werke, da sie von einem privaten Verein hergestellt wurden. Entscheidungsdatenbanken von Gerichten sind nach herrschender Meinung ebenfalls keine amtlichen Werke. Die Angabe der Quelle bei der Verwendung amtlicher Werke ist grundsätzlich verpflichtend. Public Domain Declaration Im angloamerikanischen Raum erlaubt es das geltende Recht, Werke bereits vor dem Erlöschen der Schutzfristen gemeinfrei zu erklären. Unter der Angabe Public Domain finden wir damit bereits Werke von noch lebenden Urhebern, die wir frei verwenden können, da der Urheber letztlich aktiv und ausdrücklich erklärt hat, auf allen vorbehaltenen Rechten zu verzichten. Nach deutschem Recht ist eine Gemeinfrei-Erklärung in diesem Sinne nicht möglich. Das liegt auch daran, dass das Urheberrecht, im Gegensatz zum angloamerikanischen Copyright, an der Person des Urhebers angesiedelt ist, ähnlich dem Recht auf Menschenwürde oder dem der Meinungsfreiheit. Zusammenfassung. In der OER-Praxis kommt es eher selten vor, dass man eine persönliche Recherche anstellen muss, um die Gemeinfreiheit eines Werkes zu prüfen. Vor allem, wenn es um die Frage geht, ob Schutzfristen ausgelaufen sind. In der Regel sucht man nach historischen Werken in etablierten Datenbanken, die es erlauben, in der erweiterten Suche den Rechtsstatus Gemeinfreiheit als Filter auszuwählen.